Hallo, hier ist die Marmeladenoma mit ihrem Enkel Janik. Ich lese euch Fanpost vor. Mache ich sehr gerne, ich freue mich ganz arg über eure Briefe. Der erste Brief ist von Nikolaus. Hat mir ein sehr schönes Herz und eine Tulpe gemalt. Und noch ein Bild, das zeige ich euch dann noch. Hallo liebe Marmeladenoma, ich hoffe es ist in Ordnung, wenn ich Du sage. Habe ich euch ja angeboten. Deine Streams und deine YouTube-Videos sind so gut. Durch deine beruhigende Stimme schaffst du es, dass ich abschalten und somit entspannen kann. Jetzt zu meiner Person. Mein Name ist Nikolas und ich bin 17 Jahre alt. Zurzeit mache ich eine Ausbildung zum Kinderpfleger an der Fachschule Sozialpädagogik, um den Erzieher zu machen. Finde ich ganz toll, Nikolas. Durch Gronk bin ich erst auf deinen Streams und somit auch auf deine Videos gekommen. Ich liebe es, wie du die Märchen vorliest. Einfach beruhigend und fantastisch. Mein Gott, was der schöne Lobe. Ein ganz großes Lob an Janik für seine Idee und seine Hilfe. Dem schließe ich mich an. Ohne ihn ging gar nichts. PS, ich grüße Gina-Maria Schumacher, sie ist ein riesen -Fan von dir. Ich habe den Brief beantwortet und habe auch für die Mädchen noch ähm, die eingelegt. Bleib so wie du bist, dein Nikolaus. Wie gesagt, ein Herz, eine Tulpe, eine Blume und dann noch ein ganz schönes Bild. Neu im Sortiment, Marmeladen Omas, Erdbeermarmelade. Bio, 250 Gramm für je 1,20, das war ja sehr, sehr, sehr billig, aber hat er wunderschön gemacht. Könnt ihr sehen? Könnt ihr sehen? Gut. Das war der erste Brief. Also, hier kommt ein Brief von der Patricia. Sie hat auch wieder vier schöne fette Herzen gemalt und auf rotem Papier geschrieben. Liebe Marmeladenoma, ich heiße Patricia, bin 20 Jahre alt und komme aus Ostfriesland in der Nähe der Nordseeküste. Seit kurzem gehe ich regelmäßig, gucke ich regelmäßig deine Videos. Ich finde es so toll, dass du Märchen vorliest. Leider wird vielen Kindern nicht mehr vorgelesen und die Märchen verschwinden immer mehr. Da hast du recht Patricia. Vielen Dank dafür. Du zauberst vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Ganz liebe Grüße, Patricia. Ein sehr, sehr schöner Brief. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kommt... Ein Brief von Johanna. Wieder mit vielen Herzchen. Hallo, Marmeladenoma. Mein Name ist Johanna und ich bin 14 Jahre alt. Ich finde es total toll, dass du Märchen vorliest. Meine Mama hat mir früher auch immer Geschichten erzählt und ich... Oh, wie heißt das Wort? Hört nochmal an. Ja, ich fange nochmal an. Ja. Hier kommt ein Brief von der Johanna. Hallo Marmeladenoma, mein Name ist Johanna und ich bin 14 Jahre alt. Ich finde es total toll, dass du Märchen vorliest. Meine Mama hat mir früher auch immer Geschichten erzählt und ich schaue deswegen sehr gerne deine Märchenstunden an. Ich hoffe, du machst es noch lang mit vielen A's. Weiter so. Ich habe heute, 12.02.17, meiner Mutter davon erzählt und dir ein Video von der von dir gemacht. Sie fand es total toll und bewundernswert und ein Herz. Ich habe mich dazu entschlossen, diesen Brief zu schreiben, weil ich dir gerne mal Danke, ein großes Danke mit einem Herz sagen möchte für die tollen Märchen. Bleib immer so, wie du bist und nochmal ein Herzchen mit freundlichen Grüßen, Johanna. Ich entschuldige mich für Rechtschreibefehler. Ich finde nicht einen. Und eine schöne Schrift. Vielen, vielen Dank. Johanna, ein sehr schöner Brief, sehr schöner Brief. Ich wollte, ich hätte so eine Schrift, Johanna. Meine ist bestimmt schwer zu entziffern. Das war die Johanna. Und jetzt kommt der Michael. Liebe Marmeladenoma, ich bin dank Ronk auf deine Streams und auf deinen Kanal gestoßen. Ich finde die Idee super, dass du uns allen Märchen vorliest. Immer wenn ich an einem Freitagabend Entspannung suche, also neuerdings Samstagabend, schalte ich bei dir ein. Meine Oma hat mir früher auch immer Märchen vorgelesen, aber jetzt leider nicht mehr. Ich bin dir sehr dankbar für das, was du für uns machst. Auch ein großes Lob an Janik. Ich bin auch 15 und kann nicht so gut mit dem Computer umgehen. Das war es jetzt mit meinem Brief. Ein Herzchen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Liebe Grüße, Michael. Ich habe natürlich schon geantwortet und habe mich sehr gefreut. Alles sehr, sehr schöne Briefe. Also das war's für heute. Das nächste Mal wieder Briefe. Ich sage Ade. Eure Marmeladenoma und Enkel Janik.